Am Stuhl oder der Boden, auf dem du sitzt und stell deine Füße einmal hüftgelenksbreit wieder stabil auf den Boden ab, dass beide Füße, beide Fußsohlen auf dem Boden stehen. Schau, dass du hinten frei bist im Rücken, also nicht angelehnt bist. Schau, dass du eine ausgeglichene Kurve unter dem Rücken hast, also nicht zu so sehr im Kreuz, aber auch nicht zu so sehr im Buckel. Und dann lass einmal mit dem nächsten Einatmen die Arme nach oben heben, sich heben, streck dich nochmal in die Luft hinein und dann ausatmend setzt die Arme neben dem Körper ab, verschränkt die Hände einmal hinter dem Rücken und ziehe einmal ganz leicht mit den Händen nach hinten, Hebt dein Brustbein nach oben hin an, stell dir vor, zieh dir mal mit so einer Schnur an dein Brustbein nach oben und zieh nochmal aktiv auch die Schulterblätter auf dem Rücken aufeinander zu. Und dann setzt die Hände wieder an den Oberschenkeln ab. Und mit dem nächsten Einatmen zieh dich nochmal in der Wirbelsäule in die Länge hinein, mach dich nochmal ganz groß. Dann stell dir vor, dass du aus deiner Körpermitte heraus erst einmal ganz leicht mit deinem Oberkörper in die eine Richtung kreist. Also fang erst einmal mit ganz kleinen Bewegungen, mit ganz kleinen Kreisen an, aus, dem, aus der Körpermitte heraus. Lass dein Becken sich vielleicht kreisen hier. Mach die Bauchdecke auch gerne fest dabei, das erleichtert es ein bisschen. Und dann lass die Kreise so langsam größer werden. Nimm jetzt auch deinen Brustkorb mit dazu. Das heißt, wenn du nach vorne kreist, stellst du dir wieder vor, da zieht jemand an deinem Brustkorb dich nach vorne so leicht. Und wenn du nach hinten kreist, lass deinen Brustkorb richtig einfallen. Zieh die Schulter bitte einmal vor dass du hier so einen leichten Buckel im Rücken hast. Und wenn du nach vorne kreist, heb dein Brustbindel nach vorne an und kreis hier einmal mit deinem ganzen Oberkörper in den ganzen Bewegungsspielraum, den du hast in deiner Wirbelsäule, in deinem Oberkörper, in dein Becken. Und dann wechsel auch nochmal die Richtung, kreis auch nochmal in die andere Richtung. Und bring dein eine Bewegung hier einmal mit deinem Atem in Verbindung. Das heißt immer, wenn du nach vorne kreist, atmest du ein und wenn du nach hinten kreist, atmest du aus. Nach vorne einatmen und nach hinten ausatmen. Dann Wiederhol das für dich so oft wie du möchtest. Und komm dann so langsam irgendwann wieder zur Mitte zurück. Lass die Bewegung kleiner werden, bis du wieder in der Mitte angelangt bist. Setz die Hände immer so hinter dir auf, stell deinen rechten Fuß auf deinen linken Oberschenkel, zieh die Zehenspitzen an den Körper heran, sodass die, der Fuß hier geflext ist. Und dann mit der, deiner Muskelkraft drück dein Knie ganz leicht nach unten und zieh die Schulterblätter auf den Rücken aufeinander zu, heb dein Brustbein nach oben an. Und dann setzt die Füße wieder auf der Matte ab, wechsel einmal die, die Seiten, leg den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel, zieh auch hier die Fußspitzen an den Körper heran, drück dein Knie ganz leicht nach unten weg und heb dein Brustbein nach oben. an. Und dann setz auch hier wieder den Fuß auf der Matte ab, mach deinen Schritt etwas breiter, dass du ein bisschen mehr Platz zwischen, den, äh, zwischen deinen Beinen hast. Und dann lass einmal hier deinen Oberkörper ganz langsam nach unten fallen. Wenn du unten bist, lass einmal die Arme hängen, lass den Nacken entspannt. Der Nacken hängt entspannt nach unten. Der Kiefer ist entspannt. Du lässt dich ganz hängen. Mit dem Einatmen roll dich ganz langsam wieder nach oben auf. Wenn du oben bist, zieh die Schulterblätter nochmal auf dem Rücken aufeinander zu. Achte darauf, dass du die Schulterblätter nicht nach unten ziehst sondern einfach auf dem Rücken aufeinander zuziehst. Und mit der Ausatmung roll dich wieder nach vorne hin ab, lass den Rücken rund werden. Einatmend, komm wieder nach oben. Und Ausatmen roll wieder nach unten. Einatmend, komm nochmal wieder Wirbel für Wirbel, ganz langsam nach oben. Bis du oben wieder angekommen bist, zieh nochmal die Schulterblätter auf den Rücken auf und dazu. Und zum Abschluss zieh einatmen einatmen nochmal die Arme nach oben. Dreh dich mit dem Ausatmen einmal zur rechten Seite hin. Schau, dass du trotzdem lange in deiner Wirbelsäule bist, zieh die Schulterblätter auf den Rücken auf und zu. Mit dem nächsten Einatmen komm wieder zur Mitte hin. Und ausatmet, dreh dich zur linken Seite. Und die Hände auch hier wieder an die Hüfte gehen. Und einatmen, komm wieder zur Mitte. Und ausatmet, setzt die Arme wieder ab. Und das kannst du so oft wiederholen, wie du möchtest.